Und dacht. Ho, ho, ho, liebe Arbeiterkind.de Community, wir grüßen euch ganz herzlich und wünschen euch schöne Weihnachtsfeiertage 2017, eine entspannte Zeit zwischen den Jahren und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf das freuen wir, die Hauptamtlichen von Arbeiterkind.de aus äh, den Regionen und Berlin, uns ganz besonders, denn 2018 möchten wir mit euch unseren 10. Geburtstag feiern. Woo!